Ich freue mich, dass Sie den Weg gefunden haben in dieser Session am, am äh, späten Nachmittag. Ich habe den Vortrag, den ich vorbereitet habe, betitelt Online Teachings Future is in the Margins. Es ist ein, ein Titel, den ich zumindest zum Teil ähm, gemobst habe von äh, David Rose und, und ähm, äh, Annie Meyer, ähm, die einen Artikel veröffentlicht hatten vor einigen Jahren zum Thema Future. Um, the Future is in the Margins, wo es um die Frage geht, welche Rolle Technologie und äh, Menschen mit Behinderung spielen, und wie sie sich zueinander verhalten. Und ich möchte so ein paar Aspekte beleuchten, die, glaube ich, im Zuge der des äh, Corona-Krisensemesters, des Sommer-, vergangenen Sommersemesters, ein bisschen kurz, zu kurz gekommen sind und die aber nichtsdestotrotz ähm, berücksichtigt werden sollten bei der Gestaltung des kommenden Wintersemesters und der Semester, die darauf folgen. Deswegen, mein Name ist Björn Fisler, ich arbeite an der Fernuniversität in Hagen als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Fakultät für Psychologie und bin schon seit vielen Jahren im Bereich ähm, des Themas Barrierefreiheit und Inklusion von Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen unterwegs. Und ich möchte beginnen mit einer Geschichte, die aus dem Buch um, The End of Average von, von Todd Rose. Und Todd Rose schildert in diesem, diesem Buch um, von Problemen, vor denen die, die US Air Force kurz nach dem Zweiten Weltkrieg stand. Das war so das, das Zeitalter der, der ersten düsenjets und die US Air Force hatte damit zu kämpfen, dass die Piloten mit den Flugzeugen nicht zurechtkamen. Die Flugzeuge sind abgestürzt, die Piloten sind verunglückt. Und man hat sich dann gefragt, woran liegt es? Was, was ist der Grund dafür? Die Technik funktionierte problemlos und die US Air Force hat dann daraufhin die ganzen Probleme, die Schwierigkeiten als Pilotenfehler bezeichnet. Die Ursache für die abstürzenden Flugzeuge waren eben menschliches Versagen. Und irgendwann kamen die Ingenieure aber auf die Idee, sich einmal die Cockpits genauer anzusehen. Und ähm, diese Cockpits der ersten Düsenjets, die wurden noch auf Grundlage von von Maßen entwickelt, die im Jahre 1926 erfasst wurden. Alles im Cockpit, die Größe, die Position des Sitzes, die Abstände und so weiter und so fort, wurden anhand durchschnittlicher Werte aus dem Jahr 1926 festgelegt. Und dann ähm, haben sich die Verantwortlichen gefragt, vielleicht, passen ja die Piloten von heute, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, vielleicht passen die Piloten gar nicht mehr zu diesen Größen, vielleicht sind sie größer geworden. Und Dann haben sie mal so die Maße erhoben von, von 4.000 Piloten, insgesamt 140, bis zu 140 Maße pro Person, und haben dann ähm, gemittelt über diese Maße hinweg geschaut, welche unserer Piloten passen denn überhaupt in diese Mittelwerte. Heute würde man sagen, es ist Big Data, also Big vielleicht natürlich einen kleinen Maßstab, aber 4.000 Personen und 140 verschiedene Maße, das ist Big Data. Und ähm, die US Air Force hat sich dann angeschaut, welche unserer Piloten passen denn überhaupt in diese Mittelwerte hinein. Die haben dann diese Maße alle gemittelt und haben dann festgestellt, dass kein einziger dieser 4.000 Piloten zu den Mittelwerten passen. Mit anderen Worten. Das Durchschnittscockpit, was die US Air Force da entwickelt hat, das passte einfach nicht zu der Vielfalt der, der Pilotinnen und Piloten, die sie ähm, in diese Cockpits gesetzt haben. Den durchschnittlichen Piloten, den gab es einfach nicht. Und das Problem des Mittelwertes, äh, das haben wir auch an der Hochschule, wenn Sie so wollen. Die US Air Force hat darauf reagiert auf diese Herausforderung äh, dahingehend re reagiert, dass sie gesagt haben, wir wollen, dass die Cockpits anpassbar sind, dass sie anpassbar sind auf Piloten, die im, in einem 95 Prozent, äh, in, in dem Intervall von 5 bis 95 Prozent des Mittelwerts liegen. Das heißt, die Pedale sollten anpassbar sein, die Entfernung zum, äh, zum Steuerknüppel, die äh, Sitzhöhe und so weiter. All das, was heute äh, selbstverständlich ist, zum Beispiel in einem PKW. Aber das war damals neu. Und nachdem sie das gemacht haben, kam es eben zu deutlich weniger Abstürzen, weil einfach das Cockpit dann anpassbar war an die äh, Vielfalt der Pilotinnen und Piloten. Und auch die Hochschulen scheinen heute vor der Herausforderung zu stehen, dass sie sich zwar irgendwo immer noch an, an vermeintlichen Durchschnittsstudierenden orientieren, ob bewusst oder unbewusst, aber auf der anderen Seite oft ein... Äh, einfach die, die Studierenden nicht mehr in diese Vorstellungen reinpassen. Absolventinnen klagen zum Beispiel über fehlende Berufsperspektiven, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber klagen darüber, dass die Studierenden ähm, nicht gut vorbereitet sind auf den Berufsalltag. Ähm, also irgendwie scheint es da eine, eine fehlende Passung zu geben zwischen dem, ähm, was das System Hochschule bereitstellt und äh, was an Studierenden in die Hochschule kommt. Dabei können wir schon heute eigentlich feststellen, dass die Studierenden sehr heterogen sind. Das Durchschnittsalter, das sind einmal Daten aus der aus der letzten Sozialerhebung, äh, zu der Daten vorliegen. Das ist die 21. Sozialerhebung aus dem Jahr 2016. Und da waren die die Studierenden im Durchschnitt 24,7 Jahre alt. Wir an der Fernuniversität haben dahingehend nochmal deutlich ältere Studierende. Ähm, 10% aller Studierenden waren damals älter als 30 Jahre und 6 Prozent aller Studierende haben mindestens ein Kind und sind dabei im Durchschnitt 35 Jahre alt. Das heißt, da kommen äh, Menschen in die Hochschule, die ähm, voll im Leben stehen und sich um, um eine Familie kümmern müssen. Rund 50 Prozent aller Studierenden kommen aus einem nicht akademischen Elternhaus. 22 Prozent aller Studierenden haben eine berufliche Ausbildung und 20 Prozent aller Studierenden haben einen Migrationshintergrund. Das heißt, wir haben eine Vielfalt an Studierenden, die in die Hochschule kommen ähm, und irgendwie muss Hochschule darauf reagieren. Irgendwie muss Hochschule mit dieser Vielfalt dann auch umgehen und klarkommen. Und eine Gruppe, die vor besonderen Herausforderungen steht, gerade auch äh, im, im Zeitalter von oder in, in Zeiten von Corona, wo eben Online-Lehre gemacht wird und, und viel... Ad-hoc-Digitalisierung stattfindet. Eine Gruppe, die damit besonders zu kämpfen hat, das ist die Gruppe der Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Und das sind gar nicht mal so wenige Studierende. Insgesamt sind es 12 Prozent aller Studierenden, die sagen, bei mir liegt eine gesundheitliche Beeinträchtigung vor. Und diese gesundheitliche Beeinträchtigung führt zu einer Studienerschwernis bei mir. Dann nochmal abgestuft. Ähm, Teilweise sehr starke Studienerschwernis, teilweise mittel oder auch nur eine schwache Studienerschwernis. Aber das ist eben eine nicht unerhebliche Gruppe von Studierenden, die in Hochschulen äh, unterwegs ist und die unter Corona-Bedingungen jetzt auch studieren muss und dann mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen einfach dabei zu kämpfen hat. Beispielsweise mit der Herausforderung, dass Lehrmaterialien nicht barrierefrei sind, dass E-Learning nicht barrierefrei ist oder das technische Hilfsmittel nicht in dem Maße zur Verfügung stehen, wie sie eigentlich vonnöten wären für diese Studierenden. Das heißt, Hochschulen sind auch oder waren auch schon vor Corona eigentlich schlecht auf diese Gruppe der Studierenden vorbereitet. Und das wird sich unter den Bedingungen des Corona-Semesters nicht verbessert haben. Auf der anderen Seite kann man aber beobachten, dass gerade diese Gruppe der Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, dass die sehr sehr technikaffin sind. Ich habe das hier immer mit Smart Abilities überschrieben. Ich habe einmal Studierende bei uns an der Fernuniversität gefragt, was für Geräte sie nutzen, welche Geräte sie zu Hause haben und mit welchen Geräten sie auf die Studienmaterialien, auf die Studienaktivitäten zugreifen, die wir ihnen an der Fernuniversität zur Verfügung stellen. Und zwei Gerätekategorien, die dort Ausgewählt werden konnten, das waren Smart Speaker und Smart Watches als Geräte, die ähm, zu Hause verfügbar sind. Und da zeigte sich, dass signifikant mehr Studierende mit gesundheitlicher Beeinträchtigung solche Geräte haben und für studienbezogene Aktivitäten nutzen als bei der Gruppe der Studierenden ohne gesundheitliche Beeinträchtigung. Es sind beinahe doppelt so viele, die einen Smart Speaker haben und doppelt so viele, die eine Smartwatch haben im Unterschied zu eben Studierenden ohne gesundheitliche Beeinträchtigung. Das heißt, wir haben hier eine, eine Diskrepanz, die man beobachten kann, zwischen dem, was die Studierenden an, an, an Technologie an der Hochschule vorfinden, die zugänglich ist für sie, die nutzbar ist für sie, und Technologie, die sie eigentlich privat nutzen, weil Technologie gerade für Menschen mit Behinderung oft essentiell ist für die Teilhabe am, am alltäglichen Leben, für die Teilhabe auch am Studium. Das Ganze vor dem Hintergrund der Diskussion auch um künstliche Intelligenz, um Artificial Intelligence in der Hochschulbildung bringt nochmal ähm, eine, eine besondere Herausforderung da rein. AI in der Hochschulbildung finden wir heute schon, in, in vielen Varianten, zum Beispiel in Form von automatischen Untertitelungen oder von automatischen Übersetzungen. Wenn, wenn die YouTube anbietet, die bei Facebook beispielsweise integriert sind. Zoom macht damit Werbung für den äh, zumindest englischsprachigen Markt. Ähm, Sie können sich automatisch Alternativtexte erstellen lassen für, für Präsentationen, die Sie mit, mit, äh, mit äh, PowerPoint erstellen Sie können auch Materialien automatisch kommentieren lassen. Da steckt überall eine bestimmte Form von, von maschinellem Lernen, von Artificial Intelligence dahinter. Aber auch heute Morgen in, in, in verschiedenen Vorträgen war eben das Thema künstliche Intelligenz ein, ein Schwerpunkt. Da geht es zum Beispiel um Learning Analytics, um die Frage, wie wir personalisiertes Lernen und adaptive Lernumgebungen ermöglichen können mit Hilfe von Artificial Intelligence. Und wie wir zum Beispiel Chatbots in der Lehre einsetzen können. Und da muss man sich die Frage stellen, ist eigentlich dieses, diese Diskussion, Artificial Intelligence in der Hochschulbildung, auf die Vielfalt der Studierenden, mit denen wir es zu tun haben, schon vorbereitet? Oder was für Probleme gibt es da? Und Probleme gibt es zurzeit noch relativ viele. Deswegen habe ich hier auch eine Folie eingefügt, einfach mal mit Go no to Fail Überschrieben, weil wir oft Schwierigkeiten haben, ähm, Artificial Intelligence, maschinelles Lernen wirklich ähm, mit der Vielfalt, mit der wir es an Hochschulen zu tun haben, zu konfrontieren. Beispielsweise, ähm, nehmen wir beispielsweise mal die, die Spracherkennung. Spracherkennung funktioniert gut, wenn Sie ein Mann sind und wenn Sie ähm, normal, sonor äh, sprechen. Dann können Sie relativ gute Untertitelungen automatisch erstellen lassen. Aber... Die Erkennungsrate fällt, bei einer Spracherkennung fällt sofort ab, wenn eine Frau die Spracherkennung nutzt. Geschweige denn, wenn eine Person mit einer ähm, Sprechbeeinträchtigung, mit einer Sprachbehinderung äh, eine Spracherkennung nutzen möchte. Da haben Sie nochmal ganz andere Herausforderungen. Oder nehmen Sie mal eine ähm, künstliche Intelligenz, die eine Person im Rollstuhl erkennen soll. Ist diese künstliche Intelligenz dazu in der Lage oder sagt die künstliche Intelligenz was ganz anderes, was sie dort erkennt? Also künstliche Intelligenz im Hochschulkontext und Vielfalt ist noch ein Thema, was ähm, noch weiter untersucht werden muss und was zurzeit noch ähm, sehr kritisch eigentlich zu sehen ist. Wir haben es nämlich ganz häufig bei Artificial Intelligence und den ähm, maschinellen Lernen und den Modellen, die dahinter stecken, einem ähm, Artificial Intelligence Bias zu tun. Das können Sie relativ einfach mal nach. Probieren nachvollziehen, indem Sie in einer Bildsuchmaschine mal den Begriff CEO eingeben und mal schauen, was Sie dort für Bilder zurückbekommen. Ob Sie nur Bilder von, von weißen äh, Mittelalten oder alten Männern zurückbekommen oder ob die Suchmaschine, die Bildsuchmaschine auch Bilder liefert, die entsprechende Vielfalt äh, dann auch zeigt. Das heißt, wir haben hier ähm, einen Bias, der sich in Ergebnissen zeigt. Wir haben aber auch... Ein, ein Bias, eine, eine Verzerrung, die sich zum Beispiel beim, beim Algorithmus zeigt. Ähm, die Frage ist nämlich bei solchen maschinellen Lernalgorithmen immer, was lernen die überhaupt? Lernen sie das, was sie lernen sollen? Oder lernen sie was ganz anderes, was wir gar nicht beabsichtigt haben und produzieren entsprechend nachher dann verzerrte Ergebnisse? Die Ursachen für diese Verzerrungen sind, sind vielfältig. Oft liegen sie einfach schon in den Trainingsdaten. Das heißt, die ausgewählten Features sind nicht passend. Die, die Daten selber zeigen nicht die Vielfalt. Ähm, teilweise gibt es einen Proxy-Bias. Das heißt, anstatt schützenswerter Merkmale wie der Hautfarbe oder der Tatsache, dass eine Person gesundheitlich beeinträchtigt ist, werden Proxy-Daten genutzt, die dann aber mit anderen Merkmalen korrelieren. Das heißt, wir müssen eigentlich auf diese Herausforderung des Artificial Intelligence Bias noch entsprechend reagieren und das gerade auch im Kontext von Hochschule genauer noch untersuchen. Ein weiterer Begriff, den ich hier einfach mal einbringen möchte, auch in die Diskussion, ist der Begriff des Techno-Ableism von Shu aus dem Jahr 2020. Ableism ist ein bekanntes Konstrukt aus dem Bereich der Disability-Forschung und meint eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Eine Bevorzugung von Menschen ohne gesundheitliche Beeinträchtigung. Das formt bestimmte Erwartungen, es formt bestimmte Wahrnehmungen, wie wir die Umwelt wahrnehmen und wie wir dann auch die Umwelt gestalten. Das Gleiche gilt auch natürlich an der Hochschule. Die Form, wie wir Lehre gestalten, kann zum Beispiel Aspekte des Ableism sein. Techno-Ableism ist wiederum dann die Nutzung von technologie eigentlich zum, zum zum Guten von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, aber wir verfolgen damit gleichzeitig ableistische Tropen, also ableistische ähm, Figuren, die wir äh, unbewusst dann dann einsetzen. Es gibt zum Beispiel Diskussionen aus der aus der Cochlea-Implant-Kontroverse ähm, oder aus der Nutzung von Exoskeletten. Ähm, sollte man diese Technologien nutzen, um Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen ihre Behinderung quasi zu nehmen? Oder müssen wir nicht vielmehr uns überlegen, wie wir ähm, die Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen in unserer Gesellschaft, und in der Umwelt integrieren können und die Umwelt eben anders gestalten können? Bezogen auf Artificial Intelligence meint das zum Beispiel, dass wir uns fragen müssen, ob Pflegeroboter ob virtuelle Assistenten, ob Begleit oder Gesellschaftsroboter, ob das eine Lösung ist für Probleme, die wir ähm, haben, oder ob wir nicht vielmehr die Umwelt anders gestalten müssen, die Infrastruktur anders gestalten müssen, um eben diese Stigmatisierung äh, anzugehen und zu vermeiden. Die Zukunft, the future, wie ich das sehe, the future is in the margins. Wenn wir die Bedarfe von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen berücksichtigen, dann tun wir gleichzeitig etwas für alle Menschen. Diese, dieser Cartoon-Rechts, den haben Sie vielleicht schon mal gesehen, wenn Sie sich mit dem Thema äh, Behinderung und Universal Design, barrierefrei auseinandersetzen, da geht es darum, dass der Hausmeister hier vor einer Schule die die äh, die Treppe zuerst vom Schnee befreit und sagt, ähm, das Kind im Rollstuhl sagt, wenn sie zuerst die Rampe vom Schnee befreien, dann können wir ja alle rein. Der Hausmeister befreit eben zuerst die Stufen für die Kinder, die eben nicht die Rampe brauchen und will dann erst die Rampe befreien. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist, wenn man etwas für Menschen mit Behinderung macht, ihnen den Weg freiräumt, dann können alle Menschen gleichermaßen davon profitieren, so wie die Schülerinnen und Schüler hier davon profitieren würden, wenn der Hausmeister zuerst einfach die Rampe vom Schnee befreien würde. Das können wir auf unterschiedliche Arten tun. Relativ bekannt ist sicherlich auch in den Hochschulen mittlerweile, dass Sie sich um mehr Barrierefreiheit kümmern müssen. Dass Sie die IT-Angebote, die Sie zur Verfügung stellen, dass Sie die gemäß ähm, dem Pur-Konzept der ähm, digitalen Barrierefreiheit zugänglich gestalten. Das heißt perceivable, wahrnehmbar für alle. Menschen operable, bedienbar, auch für Menschen, die beispielsweise mit einer Breitzeile oder mit der Tastatur arbeiten wollen. Understandable, verständlich und robust, das heißt technisch robust, dass eben unterschiedliche assistive Technologien genutzt werden können, genauso wie das Smartphone oder das Tablet von morgen und übermorgen. Aber es spielen noch andere Aspekte damit rein. Beispielsweise, wenn wir uns das Thema Lehren und Lernen anschauen, wie gestalten wir das unter den Rahmenbedingungen der Corona-Krise entsprechend zugänglich? Es gibt hier das Konzept des Universal Designs, des Universal Designs for Learning. Kommt auch aus den USA, aus Nordamerika. Und das meint eigentlich nichts anderes, als dass ich eine gewisse Vielfalt anbiete, unterschiedliche Modi den Studierenden anbiete, um eben aus der Verlegenheit rauszukommen, dass sich die Studierenden an einem vermeintlichen Mittelwert orientieren und eben genau nur eine ein Angebot dann äh, zur Auswahl haben. Wenn ich den, dem Ansatz des Universal Designs von Learning folge, biete ich eben unterschiedliche äh, Modi zur Verfügung und die Studierenden können das auswählen, was für sie passt, was sie nutzen können, was sie nutzen wollen und wie sie sich eben an der Lehre beteiligen. Das ist ein weitere, eine weitere Möglichkeit, um eben ähm, die Margins zu bedienen, die Margins, die wir bei den Studierenden haben, die Vielfalt einfach aufzugreifen. Und nicht zuletzt müssen wir uns auch um das Thema Artificial Intelligence im Kontext von Hochschule und Diversität kümmern. Das Problem dabei ist, dass Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, dass sie eben in the margins sind, sind Outlier. Und wer sich mal so ein bisschen mit dem Thema um, Artificial Intelligence, Maschinellen Lernen oder Learning Analytics, Education, Data Mining auseinandergesetzt hat, der weiß, dass diese Outlier, die man in, in Daten hat, äh, oft die Entwicklung von solchen Modellen deutlich erschweren. Äh, meistens haben sie so, so ein Outlier-Treatment, die werden irgendwie rausgefiltert, die werden normalisiert und da haben sie schon das ganze Dilemma darin. Wir müssen irgendwie uns in die Lage versetzen, dass behinderte Menschen genauso ähm, Artificial Intelligence nutzen können und davon profitieren können und dass sie eben nicht als Outlier ausgefiltert werden und außen vor bleiben. Die Bereiche, die das betrifft in der Hochschule, die sind, wenn man sich das genauer überlegt, erstaunlich vielfältig. Also neben dem, ähm, was ich am Anfang kurz skizziert habe, gibt es beispielsweise die Frage, was ist mit mit Bewerbungssystem: Studierende müssen sich heute um Studienplätze bewerben. Ähm, gerade wenn ich als Hochschule viele hunderte Bewerbungen habe, bin ich irgendwann in der Verlegenheit, dort eine künstliche Intelligenz, ein maschinelles Lernmodell einzusetzen. Filtert das möglicherweise unbeabsichtigt Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen aus? Oder was ist mit Materialien, mit einem Test, mit Aktivitäten, in einem Lernmanagementsystem, wenn ich dahinter ein, ein Learning Analytics Modell habe, was sich anschaut, wie verhalten sich die einzelnen Lernenden? Und ich habe Lernende dabei, die kommen einfach mit dem Material nicht zurecht oder sie bearbeiten einen Test überdurchschnittlich lange. Was führt das? Wo, wozu führt das eben bei diesem System ähm, des maschinellen Lernens? Wie wird mit diesen Outlieren in diesem System umgegangen? Wie werden die ähm, beurteilt und verarbeitet in dem System? Das sind Dinge, über die wir uns Gedanken machen müssen. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass wir eben auch von Artificial Intelligence im Kontext von, von Bildung, von Bildungstechnologien profitieren können. Und ich möchte meinen, meinen Vortrag schließen mit, mit drei Kernaussagen. Zum einen möchte ich zu Bedenken geben, dass Innovation auch im Bereich der Bildungstechnologien oft von den Menschen vorangetrieben werden, für die gegenwärtige Technologien am wenigsten effektiv sind. Und das sind oft Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Ähm, Techno-Abilism ist im Kontext von Technologie, auch von, von Artificial Intelligence, ein, ein Risiko und darf nicht dazu führen, dass es eben ein Ersatz wird für eine barrierefreie Gestaltung der Umwelt. Ein Beispiel. Ähm, eine automatische Untertitelung einer Videokonferenz darf nie die Lösung sein für eine Barriere, die eine barrierefreie Gestaltung ersetzt, weil ich dann nämlich ähm, nicht mehr die gestaltete Umwelt barrierefrei gestalte, sondern sage: Hier hast du Technologie, die musst du als Mensch mit Behinderung nutzen. Auf der anderen Seite Darf aber Künstliche Intelligenz alle an Bildung beteiligten Personen dabei unterstützen, die besten und fairesten Bildungschancen zu realisieren? Wenn ich also dann die Spracherkennung nutze, um eine erste barrierefreie Fassung meines Videos zu erstellen und das aber nachbearbeite, dann finde ich, ist das ein Beispiel dafür, wie künstliche Intelligenz wie maschinelles Lernen für den Vorteil aller Studierender genutzt werden kann. Und damit bin ich mit meinem Vortrag, mit meinen Folien äh, am Schluss angekommen und freue mich jetzt auf Fragen und Beiträge äh, von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, vielen Dank. Stellen Sie gerne Ihre Fragen im Chat oder melden Sie sich sozusagen. Dann geben wir Ihnen auch Broadcast-Rechte, dann können Sie auch per Video direkt fragen. Ich, ich fand ganz schön an Ihrem Vortrag ein Bild, ich glaube, ich kann das sogar, da ich Speaker bin, parallel mit aufmachen, das, das, Bild, das Bild der Treppe und der Rampe. Mhm. Wenn ich das jetzt mal übersetze also und Sie frage, also was, was sind denn diese digitalen Rampen? Haben wir da irgendwie schon Angebote? Sehen Sie da irgendwas am Horizont, was gute Rampen sind, was irgendwie für mehr Inklusion sorgt an Angeboten? Naja, die größte Rampe ist natürlich die, äh, die barrierefreie Gestaltung, und die inklusive Gestaltung. Das ist eigentlich die, die Rampe, die man, die dabei hilft, die Treppen oder den, den Zugang für alle ermöglicht, so rum gesagt. Ähm, wenn ich meine Materialien barrierefrei freigeschalte, ist es ja nichts, was ich dann für einzelne Studierende mit gesundheitlicher Beeinträchtigung mache, sondern ist, das ist ja etwas, was ich für alle Studierende gleichermaßen mache. Und das ist der Punkt daran. Und wenn ich ähm, mir Gedanken darüber mache, wo in meiner Lehre sind vielleicht Barrieren, die entstehen einfach völlig unbewusst. Die sind, sind schlicht und ergreifend da. Ähm, aber wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie ich diese Barrieren beseitigen kann, wie ich quasi die Rampe vom Schnee befreien kann, dann bin ich eigentlich für alle meine Studierenden schon einen Schritt weiter. Und würden Sie sagen, also äh, im Endeffekt würde ich meinen als Laie in dem Feld, wohl gesagt, äh, es kostet wahrscheinlich erstmal mehr Zeit und Geld, wenn ich das mache, überspitzt gesagt. Und äh, wie, wie ist das in Kooperation mit anderen Hochschulen? Was ich da tue, kann ich ja wahrscheinlich wunderbar anderen zur Verfügung stellen oder von anderen nutzen? Oder wie sehen Sie das? Ähm, wenn Sie zum Beispiel auf, auf die barrierefreie Gestaltung von OER-Materialien anspielen, sicherlich. Zum anderen, äh, es ist, glaube ich, ähm, man ist natürlich schnell dann bei der Frage, was ist das denn, wie viel mehr Aufwand bedeutet das für mich? Wie viel mehr Aufwand bedeutet das für, für äh, mich bei der Gestaltung meiner, meiner alltäglichen Lehre? Ähm, ich glaube, der Aufwand ist am Anfang höher, als er über die, über die lange Zeit hinweg dann ist. Ähm, wenn ich es mir einfach erstmal angewöhnt habe, meine Materialien barrierefrei zu erstellen und bei den Aktivitäten darauf zu achten, dass ich Alternativen zur Verfügung stelle, ähm, dann ist der Mehraufwand nachher erstaunlich gering, weil ich einfach das eben in mein Angebot ähm, Mainstream und einfließen lasse. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass ähm, nicht die Lehrenden alleine verantwortlich sind dafür, dass äh, Online-Lehre inklusiv gestaltet werden kann. sondern Auch die Hochschulen haben eine Verantwortung. Sie müssen natürlich Ressourcen zur Verfügung stellen, Sie müssen... Äh, finanzielle und personelle Ressourcen bereitstellen, wenn es zum Beispiel um die, um die Untertitelung geht von, von, von Videos. Hochschulen müssen sich darüber austauschen, wie, ähm, wo vielleicht bei den zentral bereitgestellten LMS Barrieren sind oder wo vielleicht in dem, ähm, wo sich Artificial Intelligence nutzen lässt für äh, ein, ein Mehr Inklusion, für ein Mehr Teilhabe. Ist, ist eigentlich die Untertitelung von Videos so was ich, würde ich umschreiben, als Quick Win mitnehmen kann, weil ich das technisch relativ einfach umsetzen kann? Oder ist das was, was sehr kompliziert ist? Oder kann das im Prinzip jeder machen, überspitzt gesagt? Äh, sowohl als auch. Also es kann erstaunlich einfach sein, es kann aber auch sehr schnell sehr komplex werden. Was ja viele Hochschulen getan haben zu Beginn des Sommersemesters, weil das sie, auf Zoom umgestiegen sind, auf Zoom, auf Adobe Connect, auf Teams, auf entsprechende freie Software wie Jitsi und Big Blue Button. Da muss man sich natürlich fragen, wenn ich darüber meine Lehre abwickle, wen schließe ich aus und wie erlaube ich es dann eben Studierenden, die damit nicht klarkommen, aus welchem Grund auch immer, wieder daran teilhaben zu können. Und so eine Präsenzveranstaltung die ich mit, mit, äh, mit einer Videokonferenzlösung umsetze, die barrierefrei zu gestalten, ähm, ist, das ist, glaube ich, dann äh, eine sehr große Herausforderung, was einfach die, die Ressourcen angeht und ähm, was auch die technische Möglichkeit angeht. Es geht zwar, aber die Frage ist, ist es die beste Lösung? Ist es die beste Lösung für alle Studierenden? Oder kann ich vielleicht dann einfach einen anderen Modus wählen? Kann ich dann vielleicht sagen, ich, ich nehme... 10 Minuten, 20 Minuten Input-Video auf, untertitle das, habe Ressourcen dafür, die meine Hochschule zur Verfügung stellt und dann gehe ich mit den Studierenden online in einen, einen anderen Modus, wähle einfach eine andere Form ähm, der der Hochschuldidaktik. Und Dann kann ich zum Beispiel gucken, was was schlägt mir das Konzept des Universal Designs for Learning davor. Was kann ich dann für Alternativen, jenseits von, ich mache jetzt 90 Minuten eine Zoom-Videokonferenz, was kann ich da für andere Dinge mir vorstellen. Super, vielen Dank, sage ich. Vielen Dank, sagt auch eine Teilnehmerin im Chat. Ansonsten haben uns keine weiteren Fragen erreicht. Wir sind sozusagen punktgenau in der Zeit. Also danke nochmal für den spannenden Vortrag und vor allem viele interessante weitere Vorträge und Sessions.